Ich grüße euch. Ich bin in der Nähe von Vorbach unterwegs mit ein paar ukrainischen jungen Männern. Es macht echt Spaß, ein bisschen einfach so zu wandern. Und die kennen sich aus mit Pilzen und äh, die haben einen Blick dafür. Wir haben schon ein paar essbare Pilze gefunden, einfach so nebenbei. Ja, In diesem Sinne grüße ich euch einfach mal aus dieser Stelle hier. Ich bin richtig froh, so ein bisschen rauszukommen. Heute mal, das erste Mal wieder, dass die Sonne so richtig klar am Himmel steht und die, der Himmel so schön blau ist. Auch das macht Spaß natürlich. Also, bis dann mal. So, wir sind schon auf dem Abstieg für heute. Ich komme hier beim Heckkopf vorbei. Und man hört natürlich von überall die Schwarzwald-Hochstraße. Selten so hohe Kiefern gesehen. auf dem Netto Parkplatz beim Bahnhof vorbach schwarzwald hergefahren. Jetzt kommen wir noch zu dieser historischen Holzbrücke. Das ist unsere Ausbeute. Wunderbar. Oh, guck,